Dieses Video setzt die Kenntnisse der ganzen PSA-Mathematik voraus, zumindest. Siehe links unten. Und wir sind jetzt beim Kapitel über Ableitungen. Und zunächst einmal versuchen wir eine Definition herzuführen. Und Einführung halt, wir haben schon über die Steigung einer Gerade gesprochen. Wir haben da gesehen, Steigung ist. Differenz der y-Werte äh, durch Differenz der x-Werte. Eine Gerade stellt eine lineare Funktion der Form y ist s mal x plus a Steigung mal x plus y-Achsenabschnitt vor, wo es die Steigung und a der y-Achsenabschnitt ist. Was ist aber bei der Darstellung von anderen Funktionen? Nehmen wir die Funktion f von x ist gleich minus Klammer auf x halber minus 3 zu hoch 2 minus 2. Als Beispiel, wie im ersten Bild zu sehen ist, da ist das erste Bild, hat diese Funktion links eine positive und rechts eine negative Steigung. Also positive Steigung, die Funktion, da ist die Funktion, also diese Kurve, ganz schön, ja wie ein Berg da. Und links geht sie nach oben, hat sie also eine positive Steigung, wird sie immer, immer positiv. Also positiv, dann rechts, aber geht es nach unten. Also hat sie eindeutig eine negative Steigung. Ja. Und jetzt. Ähm, die Funktion wird von links nach rechts immer weniger steil und nach dem Steigung negativ wird immer steiler nach unten. Ja, noch einmal, die ist dann so viel steiler da und dann wird sie weniger und weniger und weniger und weniger steil, dann ist sie gar nicht mehr steil. Und dann geht sie wieder nach unten. Und immer steiler. Nach unten. Richtig beschrieben. Äh, die Steigung ist daher nicht konstant. Das ist nicht wie bei einer Gerade, wie hier diese Gerade, ja. Und da sieht man, das geht von oben links nach unten rechts. Die Steigung, die steht hier, die ist ja negativ. Minus. Ja. So. Die Steigung ist also nicht konstant bei dieser Kurve. Und da gibt es eine Definition die Ableitung einer Funktion, also von dieser Funktion, also auch eine Kurve in einem Diagramm, weil eine Funktion ist eine Kurve auch in einem Diagramm, an einer Stelle, also die Ableitung einer Funktion, an einer Stelle ist die Steigung dieser Funktion an dieser Stelle, also wenn wir über Ableitung an dieser Stelle sprechen, also wie steil das hier ist, das ist die Steigung diese Funktion an dieser Stelle, das was Ableitung bedeutet. Ja? Und das ist allerdings auch die Steigung ihrer Tangente an dieser Stelle. Und was Tangente ist, werden wir in diesem Video sehen. Und das ist die Tangens des Winkels zwischen Tangente an dieser Stelle und x-Achse. Das werden wir auch in diesem Video sehen. Mit Hilfe der folgenden Bilder wird dieser Satz erklärt jetzt so. Ja? Und zunächst einmal nehmen wir zwei Punkte auf der Kurve. Zwei Punkte nehmen wir a und b und wir wollen die Steigung eigentlich in a berechnen. Und wir, wenn wir jetzt einfach diese Gerade nehmen, ja, da sieht man das eindeutig, es hat nicht mehr überhaupt nichts. Also da ist die Steigung e positiv, ja, die, die, die Funktion geht nach oben und von dieser Gerade so ist die Steigung nach unten, da steht auch wie viel sie ist, ja. Und jetzt aber, je näher ich diesen Punkt, also die Steigung an A will ich also berechnen, je näher ich den Punkt B jetzt hier zu A bringe, das geht ein bisschen näher. Das noch weiter näher. Da ist es parallel zur X-Achse, X also das ist die Steigung 0. Ja. Äh, sieht man, das werden wir auch später dann wieder erklären, was das bedeutet. Ja. Und dann geht es äh, wieder weiter und da wird jetzt die Steigung plötzlich positiv von dieser gerade da, ja, und noch weiter, da wird es noch positive und dann sehen wir, also je näher das halt Punkt B zu Punkt A, der Punkt B zum Punkt A kommt, desto mehr sieht es aus, dass diese Gerade, die durch diese zwei Punkte definiert wird, also dass diese Gerade tatsächlich die Steigung von dieser Kurve ist, so sieht es aus, ja. Und Je näher sie sind, desto mehr sieht es so aus, dass die Steigung der, der, der, der, von dieser Gerade, also die durch diese zwei Punkte kommt, die auf der Kurve stehen, ja, dass diese Steigung halt, die Steigung tatsächlich der Kurve ist. Dann gehen wir ein bisschen weiter runter und jetzt hier haben wir das etwas vergrößert. Wir haben nur einen kleinen Teil hier genommen, und nur das jetzt hier gesehen, ja. Und da ist es, da sieht es wirklich sehr interessant, also da sieht man noch die Kurve und die, äh, die Gerade, die sind immer noch da. Ja? die kann man immer noch sehen, also unterschiedliche Sachen. Noch mehr vergrößern und noch mehr vergrößern und die Punkte noch näher bringen, ja. Da sind noch näher, das ist 2,477 und die an der X-Koordinate ist hier 2, das ist 2,14. 4, ja, das ist 2,037 und das ist jetzt eine noch äh, intensive Vergrößerung und das ist ja fast eigentlich nicht mehr zu unterscheiden. Ja. Und jetzt hier, schauen wir mal, das ist 2,001, also das ist noch mehr vergrößert ja, und das ist der Punkt A immer noch, ja, noch mehr vergrößert und da sieht man, also die sind fast identisch, die zwei Sachen. Ja? Und hier im letzten Bild gibt es keine Verbesserung mehr. Das ist wie das Bild am Anfang. Und da kann man sehen, das ist eine sogenannte Taktion. Die Punkte sind hier jetzt ident. Ja? Und wenn also diese äh, Kurve und die Gerade sich gera, gerade berühren, berühren dann nennen wir gerade Tangente von dieser Kurve an dieser Stelle. Ja? Wir wollen die steigende Kurve A, Punkt A berechnen. Der x-Wert der Funktion ist 2 ja? an dieser Stelle. Ja? Der Wert der Funktion an der Stelle 2 ist dann. Ja, an dieser Stelle, das ist die Funktion, die haben wir am Anfang so gezeigt. Ja, von dieser Funktion, ja, das ist hier dargestellt. ja Und der Wert an dieser Stelle, also anstatt x, haben wir jetzt 2 da drin geschrieben. Und überall, wo ja, das haben wir durch 2 ersetzt. Ja, f, f von 2 ist minus, Klammer auf 2, halbe, minus 3, Klammer zu, hoch 2, minus 2. Das haben wir also jetzt hier geschrieben und gerechnet. Bedeutet, der Wert der Funktion an der Stelle 2 ist minus 2. Der Punkt, also 2 minus 2, befindet sich tatsächlich also auf dieser Funktion, also dieser Punkt hier A. Um die Steigung an dieser Stelle zu berechnen, nehmen wir einen anderen Punkt. Das wird jetzt nochmal beschrieben und bewegen wir ihn immer näher zu Punkt A. Und das wird dann am Ende das habe ich alles ah, eh schon gesagt. Und wenn man das Bild genug vergrößert, sind Gerade und Kurve optisch -Optis identisch. Und daher ist die Steigung gleich der Steigung der Tagente an dieser Stelle, an diesem kleinen punkte da. Ja? Ja? Da ist also an diesem Punkt der Funktion hier, zum Beispiel, oder da ist die Steigung der Funktion an diesem Punkt nicht mehr wie die Steigung von dieser Gerade. ja Da muss man eine andere Tangente zeichnen ja, an diesem Punkt. ja. Aber auf jeden Fall ist die Steigung der Kurve gleich der Steigung der Tagende. Somit haben wir den, ersten Teil, den zweiten Teil von dieser diese, Die haben gesagt, die Ableitung einer Funktion an einer Stelle ist die Steigung dieser Funktion an dieser Stelle ist die Steigung der Tagende. Also die Steigung der Funktion ist gleich wie die Steigung der Tagende. Das, was wir gerade gezeigt haben. Okay, gehen wir jetzt zu zeigen ist die Steigung die Tangente wird durch die Formel Steigung ist Delta y durch Delta x das haben wir eh schon gelernt für die Kurve haben wir gesehen dass wenn der Punkt B weit von A ist dieser Wert Delta y stimmt das haben wir hier ganz eindeutig gesehen wir haben so zwei irgendwelche Punkte weit voneinander genommen und da ist die Steigung völlig daneben ja das ist nicht die Steigung der Kurve an diesem Punkt A ja der Punkt B hat zum Punkt A rückt, desto mehr druckt diese Formel die Steigung der Kurve, weil, haben wir gesagt, ja gesagt, je näher das so dazu kommt, ja, desto mehr sieht es wirklich wie eine Gerade aus, ja, die durch diese zwei Punkte ähm, definiert wird, also diese Gerade. Ja, und, vor verschwindenden Unterschied a und b, also wenn b fast auf a ist, oder genau auf a, also wenn das die Tangente ist, druckt diese Formel genau diese Steigung aus, also diese hier, Delta Y durch Delta X. Ja? Dies ist also eine andere Definition der Ableitung ist tatsächlich eine Definition der Ableitung. Man schreibt f-x ist Limes für delta x gegen 0 von delta y durch delta x. Dass wir hier eine Ableitung haben, wird mit dem Strich neben f gezeigt. Also wenn ich f- da oben schreibe, dann bedeutet die Ableitung von f x ist die unabhängige Variable. Haben wir eh bei den Funktionen erklärt, was schon ja da steht. Ja, das ist die unabhängige Variable. Limes bedeutet Grenze an der Grenze, wo Delta das ist der Unterschied von der x-Werte gegen 0 ist. Also ja, wo der Punkt b fast oder sogar auf a ist. Ja, Lesen wird Limes f von x von Delta x gegen 0. Ja, das ist jetzt, was hier gelesen wurde. Ja. Limes f von x, das hier Limes f von x, also Limes Delta y durch Delta X für Delta X gegen 0. Somit haben wir auch den ersten Teil der Definition am Anfang gezeigt, letztendlich, ja, weil wenn das hier hm, die steigende, äh, der gerade ist, ja, die durch diese zwei Punkte definiert wird, ja, das ist diese Steigung von dieser Gerade. Ja? Und wenn aber diese Punkte so nah sind, dass halt die, der Abstand zwischen ihnen verschwindet, dann ist die Steigung von dieser Gerade eigentlich gleich der Steigung der Kurve. Die sind ja da in diesem Punkt, also vor einer kleinen Weile eigentlich identisch. Ne? Und Im weiteren Kapitel werden wir auch lernen, dass die Ableitung hier benutzen funktion also von dieser funktion hier an der Stelle 2 also wo x2 ist tatsächlich auch 2 ist also dass die Steigung an dieser Stelle das s von dieser Tangente hier das s von der Gente von dieser gerade da ja das s von dieser gerade die wenn der p-Punkt auf a ist ja die Steigung von dieser gerade tatsächlich 2 ist ja, das können wir mal das kann man zeigen noch zu zeigen ist der letzte Teil der Definition am Anfang. Ja? Dafür brauchen wir im letzten Bild oben noch dazu ein Dreieck zu zeichnen. Da ist das letzte Bild oben. Ja? Das hier. Identisch oder fast identisch sind. Ja? Und wir haben jetzt hier ein Dreieck genommen. Und das ist der Winkel zwischen der Kante und x-Achse. Der Winkel Phi. Und die Tangens des Winkels phi ist die gegenüberliegende Kathete durch die Ankathete. Und das ist aber hier Delta Y, wo ja, diese beiden Werte hier, wo diese Werte und Delta X wo diese Werte. Also tatsächlich die Tangens des Winkels ist tatsächlich die äh, Steigung der Tangente. Die Tangens des Winkels phi, die Tangens des Winkels phi zwischen Tangente und x-Achse ist tatsächlich so viel wie die Steigung der Tangente. Und somit haben wir auch diesen Teil der Definition am Anfang gezeigt. Wir werden auch in einem anderen Kapitel, dass man eine Formel berechnen kann für die Ableitung, wenn die Funktion gegeben ist. In einem anderen Kapitel, das steht hier, lernen wir dass mit hilfe der formel von dem hier die ableitung also äh, eine neue funktion der unabhängigen eine neue funktion von x berechnet als neue als neue funktion der unabhängigen variable von x also die gezeigte formel die berechnet werden kann ja? also das werden wir sehen vor die Potenzfunktionen, zum Beispiel dass die Ableitung von der Funktion f von x ist gleich x Quadrat gleich 2x ist also eine neue Funktion von x. Also somit haben wir auch die Anleitung zum Thema fertig. Danke sehr.